und los ja so machen wir jetzt weiter äh, nächste Aufgabe ist diese hier das ist eine Grundaufgabe da äh, geht es eigentlich um die definitionen der äh, trigonometrischen funktionen also was ist sinus und was ist cosinus also sinus wird als die gegenkathete durch die hypotenuse in einem rechtwinkligen dreieck definiert und entsprechend cosinus die ankathete durch die hypotenuse also, wenn wir jetzt hier geben, sie Sinus, Cosinus und sie des kleinsten Winkels in der folgenden Rechnung gegen Dreiecken an. Der kleinste Winkel ist hier dieser, den haben wir hier Alpha genannt. Ach, nicht zufälligerweise, weil A da, da gegenüber steht. Und die gegenüberliegende Kathete ist hier a genannt und die Hypotenuse hier nicht wie man das so im Bücher immer lernt so c aber hier wird die Hypotenuse doch b genannt also wir müssen jetzt hier in diesem Dreieck schreiben dass der Sinus von diesem Winkel von dem kleinsten Winkel hier alpha ist a durch b ist und in diesem Dreieck jetzt und der Kosinus ist dann halt die an kathete also c durch Hypotenuse b und Tangens ist die Gegenkathete also a durch die äh, ankathete also c und in diesem fall hier kleinste winkel ist hier die gegenüberliegende seite ist c und die hypotenuse f also ist sinus c durch 11 Cosinus ist ankathete durch hypotenuse g durch 11 und tangens ist gegen kathete durch an also c durch g. und was ist jetzt hier mit wie groß sind die entsprechenden winkel wenn a so viel und so viel und so viel also die sind zahlen für die äh, seiten gegeben und dadurch kann man auch dies den sinus berechnen allerdings muss man sagen der sinus von einem gewissen winkel ist immer eine feste zahl äh, und halt man äh, wir haben das hier direkt gemacht also wir haben hier äh, äh, direkt den Winkel berechnet. Man kann auch selbstverständlich auch den Sinus berechnen. Der Sinus ist in diesem Winkel äh, 30 42 Wieso? Äh, man muss selbstverständlich immer die gleichen Einheiten benutzen, also ein einheitliches Gle äh, Einheitensystem. Und hier benutzen wir halt. Äh, dass alles in Millimeter umgewandelt wird, also die Seite A ist 0,03 Meter, also 30 Millimeter, 4,2 Zentimeter sind 42 äh, Millimeter, äh, da sollte man sich schon mit den äh, Einheiten ausgehen, auf jeden Fall, wir haben hier alles in Millimeter umgerechnet und das bedeutet jetzt hier vor den Winkel Alpha ist das Sinus A, A ist hier 30 durch, b die hypotenuse hypotenuse hier b ist hier 42 a durch b und den sinn haben wir jetzt nicht gerechnet das ist 30 42 42 stellt ja ähm, äh, das ist eine Kommazahl auf jeden fall äh, wir können aber dann mit der äh, äh, umkehrfunktion von sinus also akkus sinus das ist in Taschenrechner immer mit sinus hoch minus 1 geschrieben. Man schreibt dann Sinus hoch minus 1 von 30 durch 42 und da kann man den Winkel finden. Und da muss man auch mit dem Taschenrechner aufpassen. Der Winkel hier ist in Grad gegeben. Die Taschenrechner haben irgendwo ein Zeichen, in welche Art von Einheit der Winkel so gemessen wird. Und das muss man da Deck degrees auf Englisch stehen. Weil sonst kann es auch was anderes sein, dann wird diese Zahl nicht übereinstimmen mit dem Ergebnis im Taschenrechner, wenn es zum Beispiel Rad ist oder sowas, radians Und für den andere Winkel kann man auch einfach den Sinus benutzen. Sinus ist C durch 11 C durch 11, also Gegenkathete durch Ankathete. C ist hier 35 äh, mm, F ist hier gegeben, ist äh, 63 mm, also 35 durch 63. Und das so viel ist das Sinus. Und der Winkel kann man dann mit der äh, Umkehrfunktion, also Akkusinus berechnen. Akkusinus von diesem Wert des Sinus ist 33,7 Grad. Also so groß ist dieser Winkel dann. Danke sehr.